Wenn es der Wirtschaft gut geht? Okay, den Spruch hatten wir schon, ich weiß, ich weiß. Aber wann wissen wir denn genau, ob es der Wirtschaft gut geht oder nicht? Allgemein können wir sagen, der Wirtschaft geht es gut, wenn die Wirtschaft wächst. Wie erkennen wir das? Das erkennen wir beispielsweise am Bruttoinlandsprodukt. Was ist das Bruttoinlandsprodukt? Das Bruttoinlandsprodukt beschreibt den Wert aller Waren und Dienstleistungen eines Landes. Und wenn wir uns die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts für Deutschland gleich zusammen anschauen, dann werdet ihr sehen, das Bruttoinlandsprodukt steigt und steigt und steigt und steigt. Ab und zu gibt es mal eine kleine Krise, da fällt es dann noch wieder, aber es erholt sich ganz schnell und steigt und steigt und steigt. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Spruch, wenn es der Wirtschaft gut geht. Ja, ihr wisst, wie es weitergeht. Ja, dann könnte man das ja am Bruttoinlandsprodukt ablesen, wie es den Menschen geht, wie es zumindest finanziell den Menschen geht. Und wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, dann müsste es ja auch den Menschen immer besser gehen. Und oft wird das in den Medien auch so dargestellt, denn oft hören wir ja nur, hey, das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, bzw. die Wirtschaft wächst, es geht uns allen wunderbar. Aber das ist ein ganz großer Fehler. Wirtschaftswachstum hat überhaupt nichts damit zu tun, ob es den Menschen im Land gut geht oder nicht. Das sage jetzt nicht ich, das sagen nicht irgendwelche Leute, nein, das hat sogar der Erfinder des Bruttoinlandsprodukts selbst gesagt. Der Erfinder Simon Smith Cousnets hat das Bruttoinlandsprodukt bereits in den 1930er Jahren erfunden. Und damals sagte er schon, diese Kennzahl darf nicht überinterpretiert werden und sagt überhaupt nichts darüber aus, wie es den Menschen geht. Später erhielt dieser Mann sogar den Wirtschaftsnobelpreis. Aber offensichtlich wollen wir noch nicht einmal auf diesen Mann hören, denn wie gesagt in den Medien, zumindest kommt das mir so vor, in den letzten 30 Jahren, in denen ich das aktiv mitbekommen habe, steht das Bruttoinlandsprodukt doch leider immer wieder auch dafür, wie es einem Land geht, wie es den Menschen in diesem Land geht. Und eben das ist nicht der Fall. Und wenn wir uns jetzt zusammen die nackten Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland seit 1995 sich fast verdoppelt hat. Ja, seit 1995 ist das, was wir produzieren, unsere Produkte, aber auch unsere Dienstleistungen, deutlich wertvoller geworden. Heißt also, Produkte bzw. Dienstleistungen sind deutlich teurer geworden. Eigentlich müsste das ja aber auch gleichzeitig bedeuten, wenn die Waren, die ich produziere, teurer werden, dann muss ja auch meine Arbeitskraft irgendwo teurer geworden sein und dann muss ich ja auch entsprechend mehr verdient haben. Aber genau das ist nicht der Fall. Denn schauen wir uns doch mal im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt die Steigerungen der Bruttolöhne bzw. der Nettolöhne an. Die Einkommen sind selbstverständlich auch gestiegen. Ich sage das jetzt einfach mal so selbstverständlich, denn wenn ich etwas teurer produziere, dann bin ich ja auch teurer geworden im Prinzip. Aber wenn wir jetzt mal bei 1995 bei Null anfangen und uns da anschauen, wie ist das Bruttoinlandsprodukt seitdem gestiegen, dann sehen wir, wie schön die Kurve nach oben verläuft. Wir sehen aber auch gleichzeitig, wie die Einkommen nicht so stark nach oben verlaufen. Es bildet sich also quasi eine gewisse Lücke. Seit 1995 wird der Unterschied immer breiter, wird die Lücke immer größer zwischen dem, was die Waren am Ende wert sind und dem, was ich verdiene. Und die Lücke seit 1995 bis heute ist ziemlich groß geworden. Und wir müssen auch bedenken, natürlich hat es nicht 1995 bei Null angefangen. Das hat ja schon Jahrzehnte davor bei Null angefangen. Wir könnten ja jetzt beispielsweise sagen, wie sieht es aus nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie sieht es aus seit dem Zweiten Weltkrieg? Und selbstverständlich ist da die Schere noch weiter auseinandergegangen. Also die aktuelle Grafik zeigt überhaupt nicht wie sich Bruttoinlandsprodukt und Gehälter tatsächlich voneinander entfernt haben und was für eine riesige Lücke dazwischen entstanden ist. Und wenn wir uns im Vergleich zu dem Ganzen die Reallöhne anschauen, also was kann ich mir heute tatsächlich von meinem Gehalt leisten, ist das deutlich mehr als beispielsweise 1995. Und da müsste man ja meinen, natürlich muss das deutlich mehr sein. Wenn ich Dinge produziere, die deutlich teurer geworden sind, müsste ich ja auch viel besser bezahlt worden sein und dann müsste mir auch am Ende viel mehr übrig bleiben. Genau das ist aber nicht der Fall. Wir können uns kaum mehr leisten. Viele von uns können sich gar nicht mehr leisten als beispielsweise 1995. Und jetzt natürlich die große Frage, was ist da passiert? Wie kann es sein, dass Produkte und Dienstleistungen immer teurer werden und die Unternehmen natürlich entsprechend immer mehr Gewinne machen, aber das bei mir nicht ankommt? Die Antwort bzw. die Antworten darauf sind relativ simpel und die Antworten findet ihr natürlich verstreut über die ganzen Videos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Schuld an diesem schlechten, abschneidenden Einkommen ist zum einen Teil natürlich die Privatisierung. Denn hier, nachweislich, wie ich das schon öfter betont habe, sinken die Gehälter bzw. die Gehälter sind einfach schlecht. Denn am Ende geben die Unternehmen vor, wie sie dich bezahlen möchten und nicht Angebot und Nachfrage. Der, der das Geld hat, der, der die Macht hat, der bestimmt, was du am Ende bekommst. Denn unsere Wirtschaft kennt ja keinen sozialen Aspekt, sie kennt keine Gerechtigkeit oder Fairness. Was ist ein faires Gehalt? Was ist ein gerechtes Gehalt? Dass es nicht so fair und nicht gerecht sein kann, zeigt ja allein schon die Einführung des Mindestlohns. Zeigt ja allein schon, dass wir weltweit in ganz vielen Ländern diesen Mindestlohn haben, weil die Wirtschaft eben keine soziale Gerechtigkeit kennt, sondern lediglich Ausbeutung. Und in Deutschland haben wir auch einen riesigen Mindestlohnsektor. 20% der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland arbeiten in diesem Niedriglohnsektor. Natürlich tut sich dann nicht viel beim Gehalt, aber die Gewinne der Unternehmen, die sprudeln natürlich. Wenn wir uns also diese Kurve des Bruttoinlandsprodukts anschauen, dann schauen wir uns im Prinzip indirekt auch die Gewinne, die gestiegenen Gewinne der Unternehmen in diesem Land an. Und wir sehen eindeutig, dass die Gewinne, wenn wir diese Kurve mit der Einkommenskurve vergleichen, Einfach nicht zu uns rüber oder runterkommen. Nein, die Gewinne bleiben bei den Unternehmen. Und wer jetzt meint, oh, das ist jetzt aber weit hergeholt, das ist jetzt deine Meinung, aber so ist das gar nicht. Stopp. Ich habe mir das Ganze natürlich nicht ausgedacht. Selbstverständlich ist Bruttoinlandsprodukt von Deutschland oder irgendeinem anderen Land nicht gleichzeitig Gewinne der Unternehmen. Aber sie stecken da natürlich drin. Und klar, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, die Waren immer teurer und teurer und teurer werden, dann kann man mit bestimmten Gewinnen diese Ware auch verkaufen. Und wenn aber die Gehälter da nicht mitgehen, hey, dann ist es doch super fürs Unternehmen, dann bleibt noch mehr Gewinn für mich übrig. Die arbeitende Bevölkerung wird in diesem Land und in allen anderen Ländern auch im Prinzip bestohlen. Denn wir können ja gar nichts dagegen machen, wie viel wir verdienen oder wie viel Gewinne, die da oben einsacken. Und wo geht am Ende das ganze Geld hin? Diese ganzen Gewinne, die im Prinzip ja die Arbeitskräfte ja geschaffen haben, wo geht das Ganze hin? Tja, die Gewinne werden natürlich so schnell wie möglich zusammengekratzt und am besten in den Finanzmarkt gebracht oder in den Immobilienmarkt bzw. ins Ausland verfrachtet. Und ich möchte euch dazu einen kleinen Ausschnitt aus dem Manager-Magazin vorlesen, das vor kurzem, ich denke im Dezember, erschienen ist, dieser Artikel bzw. dieser Abschnitt verdeutlicht alles, was ich bisher gesagt habe, noch einmal und komprimiert das Ganze und zeigt euch auf, was tatsächlich in diesem Land schiefläuft. Also aufgepasst! Prinzipiell haben Firmen vier Möglichkeiten, Überschüsse zu verwenden. Cashpolster aufbauen, Schulden zurückzahlen, Gewinne ausschütten oder eben investieren. Tatsächlich sammeln die Firmen immer höhere Reserven an, während die Investitionen lahmen. So geht das seit langem, seit Mitte der 2000er Jahre, spart der Unternehmenssektor als Ganzes gesehen, wie aus Bundesbankzahlen hervorgeht. Das Geldvermögen der Firmen hat sich seither nominal nahezu verdoppelt. Also hier seht ihr, ich habe da nicht fantasiert. Natürlich steckt dann im Bruttoinlandsprodukt, stecken da auch die Gewinne drin. Und weil seit Anfang der 2010er Jahre auch der Staat spart, schwarze Null, produziert die deutsche Volkswirtschaft per Saldo gigantische außenwirtschaftliche Überschüsse. Deutschland exportiert Jahr für Jahr rund eine Viertelbillion Euro an Sparvermögen und investiert es im Ausland. Die Meinung des Manager Magazins dazu ist dann... Keine sonderlich überzeugende volkswirtschaftliche Strategie in Zeiten, da im Inland Investitionen in gigantischen Größenordnungen nötig sind, in Klima-, Verkehrs- und Digitalwende und noch andere Projekte. Ja, dieser Artikel, dieser Abschnitt fasst es im Prinzip perfekt zusammen. Der Wirtschaft geht es wunderbar, ja, auch zu diesen Krisenzeiten. Verdoppelt. Gewinne in den 2000er Jahren verdoppelt. Beziehungsweise die Reserven haben sie immer wieder weiter aufgestockt. Das ist unglaublich, was das an Geldvermögen ist. Ja? Wir haben ja hier die Zahl gerade gelesen. Ich habe sie gerade vorgelesen. Eine Viertelbillion, 250 Milliarden Euro an Sparvermögen, Ja, die hätte ich auch gerne, ja, gehen ins Ausland. Also nochmal festhalten, das was ihr erwirtschaftet, das was wir hier alle erwirtschaften, ja, das sind riesige Gewinne für die Unternehmen, nicht für uns, das seht ihr ja bei den Einkommen. Die Einkommen sind für den Arsch, gerade die Reallöhne, die sind komplett für den Arsch, weil uns ja Strom, Wasser, Lebensmittel, vor allem Miete extrem zusätzlich belasten. Aber der Wirtschaft geht es verdammt gut. Millionen Menschen arbeiten also für den Reichtum, für den exzessiven Reichtum einiger weniger. Und dann fragen wir uns tatsächlich hier in diesem Land oder Menschen in anderen Ländern, ja, warum können wir denn beispielsweise keinen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr haben? Das muss doch irgendwie gehen, ja? Und immer mehr pusht uns die Politik in die Privatisierung hinein. Immer mehr wird uns erzählt, ja, der Sozialstaat sei zu teuer und wir können uns dies und das und jenes nicht leisten absoluter Bullshit, wir könnten uns alles leisten, wenn das, was wir erwirtschaften, was wir tatsächlich tagtäglich erwirtschaften, tatsächlich bei uns landen würde oder zumindest im Land bleiben würde. Es muss ja nicht sein, dass ich auf meinem Konto Millionen habe, aber diese Milliarden und Abermilliarden, bevor sie ins Ausland gehen, könnten doch hier investiert werden und das eben bemängelt auch das Manager Magazin. Das kann doch nicht sein, dass da hunderte Milliarden ins Ausland gehen, während wir hier Investitionen benötigen. Aber dann erzählt man uns lieber, ja, wir brauchen eine CO2-Steuer, um beispielsweise Umweltprojekte überhaupt finanzieren zu können. Wir brauchen diese Steuer, wir brauchen jene Steuer. Ja? Wir müssen das und das und das finanzieren und das geht alles nicht und es wird alles zu teuer. Absoluter Blödsinn, das Geld ist da, wir haben so viel erwirtschaftet, aber das Problem ist, dass wir, die wir es erwirtschaften, nicht darüber verfügen, sondern einige wenige und die bestimmen dann, wo es hingeht. Und an diesem Punkt sehen wir, Arbeiten lohnt sich ja in vielerlei Hinsicht nicht. Das lohnt sich ja erstmal nicht einmal für mich, beziehungsweise für uns, und dann lohnt es sich ja noch nicht einmal für das Land, in dem wir arbeiten und in dem wir leben. Weil dann diejenigen, die die Kohle einsacken, die Kohle irgendwo anders hinschicken. Das ist absoluter Horror, das ist absolut pervers, was in diesem System passiert. Ja, man müsste politisch die Unternehmen dazu zwingen, hey, wenn ihr in diesem Land arbeitet, wenn ihr in diesem Land Geschäfte macht, wenn ihr in diesem Land Gewinne macht, dann habt ihr gefälligst dafür zu sorgen, dass die Gewinne, die ihr macht, also tatsächlich eure Überschüsse, investiert werden. Dass sie vernünftig, sinnvoll hier investiert werden und nicht einfach irgendwo ausfliegen. Wir sehen also, der Wirtschaft kann es ausgezeichnet gehen und die Menschen könnten im Prinzip verhungern und verrecken. Und es würde niemandem auffallen, denn der Wirtschaft geht es ja gut. So, das war bereits der zweite Teil. Arbeiten lohnt sich nicht. Bereits am Sonntag, also in vier Tagen, gibt es schon den dritten Teil. Da möchte ich mir mit euch zusammen anschauen, wie die Arbeitsproduktivität in den letzten Jahrzehnten immer weiter gestiegen ist. Die Einkommen, ihr könnt es euch denken, aber natürlich nicht. Jetzt bin ich aber natürlich erst einmal auf eure Kommentare gespannt. Wie seht ihr diese Entwicklung zwischen Bruttoinlandsprodukt, zwischen den Gewinnen der Unternehmen und ja unserem Einkommen, eurem eigenen Einkommen? Wie immer bedanke ich mich bei euch an dieser Stelle fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.